Gut, inzwischen äh, ist es 15:33 Uhr. Äh, ich hatte versprochen, pünktlich zu starten. Äh, jetzt doch mit drei Minuten Verspätung. Ich entschuldige mich dafür. Ähm, ja, herzlich willkommen zu unserem heutigen äh, Web Talk. Ähm, zum Thema barrierefreie Erwachsenenbildung äh, gestalten und umsetzen. Es ist der 14. Webtalk. Uh, Webtalk ist das Online-Diskussions- und Bildungsformat von Erwachsenenbildung.at. Ich freue mich sehr, dass jetzt so viele an der Veranstaltung teilnehmen. Und uh, darf jetzt einmal gleich als erstes unsere drei Podiumsteilnehmerinnen begrüßen. Um, das ist uh, Frau Eva-Marias Peter aus Wien, uh, Herr Joachim Gruber um, vom Bildungshaus Retzhof und Karl Beck uh, von uh, von A in Graz. Ich darf Sie mal einladen, kurz in die Kamera vielleicht zu winken und die, das Publikum zu begrüßen. Hallo. Ja, freut mich. Gut, ich darf mich selber kurz vorstellen. Ich arbeite bei CONIDO, dem Verein für Bildungsforschung und Medien in Graz als Online-Redakteurin von Erwachsenenbildung.at und meine Aufgabe heute ist es, diesen Web-Talk zu moderieren. Und Sie sehen auch noch meine Kollegin Karin Kulmer, sie ist heute für den Technik-Support verantwortlich, das heißt sie verfolgt auch den Chat und versucht technische Probleme direkt mit Ihnen zu lösen, beziehungsweise hilft sie mir dabei, das inhaltlich aus dem Chat für mich im Hintergrund zusammenzufassen, sodass ich es dann gut in die Diskussion einbringen kann. Gut, ich würde Ihnen gern zu Beginn den Online-Raum, in dem wir uns hier befinden, Connect erklären und zwar ähm, wie eben schon äh, in, der, in der Einleitung oder vor der Veranstaltung sozusagen erwähnt, äh, wir binden, wir haben hier jetzt äh, das Podium eingebunden, also drei Teilnehmerinnen am Podium äh, mit Video äh, und mich mit Video und äh, alle anderen äh, sind, haben die Möglichkeit, äh, den Chat äh, zu betätigen, also im Chat äh, ihre, ihre, sich quasi in der Diskussion zu beteiligen. Ähm, und äh, dann möchte ich Ihnen erklären, Sie sehen, äh, oben äh, gibt es eine Leiste, ähm, wo Sie ähm, Ihre... Ähm, Lautsprecher aktivieren können und so weiter. Und da gibt es dann ein kleines Männchen mit einem Pfeil äh, rechts daneben. Da steht, wenn Sie da drauf fahren mit der Maus, steht da äh, Status festlegen. Und ähm, hier äh, können Sie zustimmen. Und ich würde Sie gleich einladen, dass alle auszuprobieren. Also bitte äh, drücken Sie auf diesen Pfeil neben dem kleinen Männchen und klicken Sie auf Stimme zu, wenn Sie, äh, ja, wenn Sie das soweit verstanden haben und, und äh, dabei sind. Ja, wir warten noch kurz. Wir haben äh, noch eine, also nur für Sie zur Information, es gibt äh, eine, eine blinde Teilnehmerin, äh, ist auch heute mit dabei und wir haben das im Vorfeld getestet. Sie kann diese, diese Funktion leider nicht betätigen, ähm, aber ich werde so gut es geht schauen, äh, dass alle anderen, äh, zumindest der Großteil, äh, hier zugestimmt hat. Ein paar äh, noch nicht und äh, wenn der Großteil sozusagen dieses Feld bedient hat, dann, dann können wir weitergehen in diesem Raum. Also dieses, um diesen Button äh, werde ich Sie immer wieder bitten zu drücken, um auch eine Diskussion äh, ein Stück weit abschließen zu können äh, oder zu schauen, ob, ob noch Fragen offen sind, dann ja allmählich stimmen alle zu, sehr schön, ähm, und dann einfach weitergehen zu können zum nächsten Thema. So, Alle haben noch nicht zugestimmt, Herr Kasperski. Genau, hat sich auch vorgestellt, das Halle an der Saale. Herr Kasperski, falls Sie das versäumt haben, ich würde Sie bitten, also ich erkläre gerade den Online-Raum und würde Sie bitten, ganz oben in dieser Menüleiste dieses kleine, bei dem kleinen Männchen rechts daneben einen Pfeil anzuklicken und zuzustimmen. Ja, also wir üben das sozusagen einmal, das werden wir dann im Laufe des Webinars immer wieder brauchen. Ja, und unsere Aufzeichnung äh, braucht das nicht. Cornido aufzeichnung ist auch als, als Teilnehmer jetzt quasi mit dabei, weil wir das Webinar aufzeichnen. Gut, ähm, ich gehe jetzt, äh, es haben noch nicht alle zugestimmt, aber ich gehe jetzt trotzdem einen Schritt weiter. Ähm, ihr Status, für Sie zur Information, ähm, Frau Kulmer wird Ihren Status dann immer wieder löschen, sobald äh, alle geklickt haben, beziehungsweise wir weitergehen. Dann... Gut, also das wäre jetzt äh, das, das erste Stimme zu, hier die Folie dazu. Dann gehen wir weiter. Sie haben hier die Möglichkeit, auch oben in dieser Menüleiste Ihre Lautsprecher anzupassen, also äh, die Lautstärke ähm, bei Bedarf nach oben oder nach unten zu regulieren. Falls Sie Fragen dazu haben oder etwas nicht funktioniert, bitte melden Sie sich im Chat, dann wird sich äh, Frau Kulmer gerne darum kümmern. So, jetzt habe ich gerade, Moment, ein technisches Problem. Einen kurzen Moment, bitte. Dann nutze ich vielleicht die Zeit und sage gleich etwas zu den Teilnahmebestätigungen. Es Danke. ist nämlich so, dass wir das erste Mal im Jahr 2019 die Möglichkeit bieten, Teilnahmebestätigungen zu erhalten für das Webinar. Und Dafür ist es notwendig, damit wir das auch kontrollieren können, wer bis zum Schluss dabei bleibt. Sie haben sich ja bei uns angemeldet. Wenn Sie jetzt eine Teilnahmebestätigung möchten, dann bitten wir Sie einmal mit dem gleichen Namen teilzunehmen, den Sie dort auch angegeben haben, damit wir das zuordnen können und auch bis zum Schluss dabei zu bleiben. Wir werden zum Schluss eine ganz kurze Frage stellen, die besteht einfach nur darin, dass wir fragen, möchten Sie eine Teilnahmebestätigung, wenn Sie dann auf Ja klicken, dann bekommen Sie im Anschluss von uns eine zugeschickt. Genau. <lacht> Dankeschön, Karin. So, ich bin jetzt auch wieder da. Zur Info, es ist nur gerade mein Vorbereitungsdokument im Hintergrund abgestürzt. Ähm, bin jetzt wieder da. Äh, eines wollte ich äh, noch hinweisen im, im Raum, also wir werden auch mit Umfragen arbeiten, die werden dann äh, dort, wo Sie jetzt gerade die Folien sehen, äh, eingeblendet. So, genau. Und der Hinweis noch einmal auf den allgemeinen Chat. Also, Sie haben ihn jetzt äh, fast alle betätigt schon. Ähm, Sie sind eingeladen, jederzeit in diesem Chat äh, auch Ihre Erfahrungen zu posten, ähm, auch Fragen zu stellen, ähm, ja, zu kommentieren, äh, zu ergänzen oder Anregungen, Einwände und so weiter kundzutun. Wir werden uns bemühen, ähm, das, was im Chat gepostet wird, auch aufzugreifen und in die Diskussion einzuspielen. <lacht> Gut, dann kommen wir direkt zum Thema. Also wir veranstalten, wir haben jetzt heute vor ungefähr eine Stunde lang uns mit dem Thema barrierefreie Erwachsenenbildung mit der Umsetzung konkret auseinanderzusetzen, auch mit den Herausforderungen der Umsetzung. Das ist ein Thema, das erst kürzlich auf Erwachsenenbildung.at als Dossier erschienen ist. Ein sehr umfangreiches Dossier. Also die PDF-Version hat 52 Seiten. Insofern kann man sich schon vorstellen, dass es sozusagen mit einer Rollstuhlrampe am Eingang eines Weiterbildungsanbieters nicht abgetan ist. Ja, oder sich das Thema damit nicht ab handeln lässt, sondern äh, das wesentlich, äh, wesentlich mehr beinhaltet. Ähm, ja, im, Im Dossier sind die Grundlagen barrierefreier Erwachsenenbildung äh, inklusive eines Blicks in die Geschichte beschrieben und äh, auch viele Anregungen und Anleitungen für die Praxis. Also ich, ich lade Sie äh, jetzt schon und auch äh, später immer wieder ein. Äh, schauen Sie sich das Dossier an. Ich poste rasch den, den Link in den Chat. Und insofern werden wir uns heute, so jetzt ist es gerade wieder abgestürzt, entschuldigen Sie bitte. Insofern werden wir uns heute ähm, nicht, äh, nicht so sehr mit den Grundlagen auseinandersetzen, sondern äh, mehr mit der Praxis äh, der Umsetzung und den Herausforderungen bei der Umsetzung. Mm. So, und dazu haben wir insgesamt auch drei Fragestellungen vorbereitet, die äh, ich immer wieder dem Podium äh, zuspielen werde. Und zwar, was müssen Bildungseinrichtungen berücksichtigen, wenn sie barrierefreie Angebote umsetzen möchten? Was sind die Erfahrungen und Herausforderungen dabei? Und die dritte Frage, wie können digitale Tools Sie dabei unterstützen? So, Einen Moment, Gut. Ähm, ja, also das wird so ablaufen, dass ich jeweils einer Person am Podium diese Frage äh, zu, zuerst sozusagen stelle und sie auch einmal etwas umfassender antworten kann und dann die beiden anderen äh, zur Diskussion einlade und parallel auch, äh, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie jeden, je, jedes Mal sozusagen einlade, äh, sich auch im Chat daran zu beteiligen. Gut. Ähm. Ja, bevor ich nun die Gäste am Podium äh, ein bisschen näher noch vorstelle, haben wir eine Umfrage für Sie vorbereitet. Karin, darf ich dich bitten, die, die Umfrage einzublenden. Die Frage lautet, äh, wo liegen Ihre Berührungspunkte mit dem Thema barrierefreie Erwachsenenbildung? Ähm, ich darf Sie einladen, sich das äh, durchzulesen, es ist ein bisschen umfangreicher leider, äh, und, und anzuklicken, wie, was, was Ihr Zugang dazu ist. Wir warten kurz, während, während alle äh, ein, eingeben. Es sind jetzt 7, 8, 9, 10, 11 Stimmen schon da. Jetzt sind es schon 14 Stimmen. Kommen noch einige dazu, das heißt wir warten noch ein wenig. Ich darf Sie wieder bitten, vielleicht wenn Sie die Umfrage beantwortet haben, klicken Sie oben wieder bei dem Teilnehmerstatussymbol auf Stimme zu, damit wir wissen, wann Sie schon eingegeben haben und wann wir weitergehen können und alles zusammen, das Ergebnis zusammenfassen können. Information, es äh, hängt auch ein wenig von der Internetverbindung ab, äh, wie, wie rasch man äh, beispielsweise eine Umfrage überhaupt erst am eigenen Bildschirm sieht und auch beantworten kann. Aha, die Karin. Okay, das war jetzt ein, ein Missverständnis, hat sie kurz freigeschaltet. Oh, aha, jetzt ist scheinbar... Ja, es tut mir leid, scheinbar hat jemand die Umfrage gelöscht. Ähm, darf ich Sie, es tut mir sehr leid, darf ich Sie noch einmal bitten ähm, einzugeben, ähm, lieber. Diskutantinnen am Podium, äh, normalerweise sollten nur Sie die Rechte dazu haben, eine Umfrage zu löschen, also bitte <lacht> bitte Vorsicht. <lacht> Gut, also es ergibt ähm, ja, ein sehr eindeutiges Bild. Karin, darf ich dich bitten, äh, die Ergebnisse jetzt freizuschalten? Okay. Ah, das sind jetzt mit den Teilnehmerinnen. Also ähm, so, also es gibt ein sehr eindeutiges Bild. Äh, die sehr viele sind da, um sich selbst, äh, also weil sie selbst oder ihre Einrichtung gerne barrierefreie Angebote umsetzen möchte und ähm, nach hilfreichen Anregungen dafür sucht. Ähm, auch einige, weil sie bereits solche Angebote ähm, umsetzen und gestalten und anbieten und Erfahrungen dazu austauschen möchten. Auch einige, weil sie selbst Expertise haben bei der Umsetzung. Es freut mich sehr, also ich freue mich sehr auf ihre, auf ihre Erfahrungen. Ähm, dazu und äh, genau, Entschuldigung für Frau Weinrichter, ähm, für, für das erste, äh, also eben, wir haben eine blinde Teilnehmerin, also ich, ich bin leider nicht geübt darin, die Dinge für sie verständlich zusammenzufassen, wenn man, wenn man quasi nicht mitlesen kann, also ich, ich äh, tut mir leid, wenn ich das nicht immer so schaffe. Also sieben Personen haben angekreuzt, dass sie möchten, sie ihre Einrichtung möchten selbst barrierefreie Angebote umsetzen. Ähm, drei Personen oder äh, sie möchten, ähm, sie veranstalten bereits barrierefreie Bildungsangebote. Vier Personen, dass sie Selbstexpertise haben bei der Umsetzung barrierefreier Angebote. Eine Person, äh, dass sie Menschen mit Behinderungen im Bekannten, Freundes- und Familienkreis haben. Äh, und eine Person, das äh, sind wahrscheinlich dann Sie, äh, dass sie selbst eine Beeinträchtigung haben und sich allgemein an diesem Thema interessieren. So, vielen Dank für diese, für diese Umfrage. Ähm, Karin, darf ich dich genau bitten, um die Folien wieder und um auch den Status der Teilnehmerinnen wieder zu löschen? So, jetzt komme ich äh, dazu, das Podium vorzustellen. Ähm, und zwar, wir haben heute, wir haben heute am Podium Frau Eva-Marias Peter von BIF, also war immer wieder für BIF tätig, die Akademie für integrative Bildung. Und sie ist seit vielen Jahren in Projekten mit dem Bereich barrierefreie Erwachsenenbildung befasst und hat doch einen fundierten Einblick in den Alltag von Menschen mit Behinderung. Sie ist Expertin zur Erstellung von Texten in leichter Sprache. Und als Freiberuflerin auch Co-Autorin von sehr vielen Publikationen vom BIF, eben der Akademie für integrative Bildung, darunter Praxishilfen, Checklisten, Anleitungen und so weiter zur Barrierefreiheit. Und ähm, sie ist Absolventin des Pädagogikstudiums und, und äh, als solche ist ihr einfach ein gleichberechtigter Zugang zu Bildung für alle Menschen ein ganz besonderes Anliegen, äh, weil unser Bildungssystem nach wie vor stark selektiert. Und Frau Speter ist auch eine der drei Autorinnen unseres äh, eben genannten Dossiers. Dann Herr Gruber, Dr. Joachim Gruber vom RETZOF, er ist pädagogischer Leiter des, der Bildungshaus RETZOF GmbH. So ich aktiviere jetzt kurz Ihre, entschuldigen Sie bitte Ihre, Ihre Bilder. Sie sind jetzt also auch wieder mit Video zu sehen, Sie waren gerade im Standbild nur dabei. Also Herr, Redshof, ähm, Herr Herr Gruber ähm, hat den Retzhof äh, sozusagen, der Retzhof ist das erste umfassende, umfassend barrierefreie Bildungshaus Österreichs und Herr Gruber hat den Retzhof äh, sozusagen von der ersten Idee bis zu, zu, dieser, zu dieser Umsetzung äh, angeführt und ein Stück weit auch angetrieben, also wird dann auch äh, davon erzählen von seinen Erfahrungen auf diesem Weg. Um, der Retzhof hat dafür dann im Juni 2015 noch als erste Bildungseinrichtung in Europa den Accessibility in Adult Education Award verliehen bekommen. Ihm ist ein besonderes Anliegen, Barrierefreiheit umfassender als in der gängigen Diskussion zu betrachten. Also er hat mir da Stichworte geliefert, hochbetagte Menschen, Demenz, auch das Thema ökonomische Niederschwelligkeit mit zu bedenken. Ja, also ein, ein rollstuhlgerechter Zugang sozusagen alleine ist es nicht, sondern man muss, also Angebote sollten auch günstig sein, um niederschwellig und barrierefrei zu sein. <lacht> Gut, dann... Als letzter oder dritter uh, Herr Beck. Um Ebenfalls Autor des Dossiers barrierefreie Erwachsenenbildung auf Erwachsenenbildung.at. Er ist Mitarbeiter von Atempo, ein Sozialunternehmen, das dafür eintritt, dass alle Menschen gleichberechtigt leben lernen und arbeiten können. Und äh, da zuständig für Qualifizierung von Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderung. Und er ist Experte für digital inklusive Bildung und assistierende Technologien und wird uns dazu dann auch später äh, ein wenig was vorführen, also sozusagen demonstrieren. Und ein besonderes Anliegen ist ihm die Fortbildung von Fachkräften im Behindertenwesen, Erwachsenenbildnerinnen und Lehrerinnen mit Fokus auf inklusive Bildung. Ja? So, gut. Ähm, bevor wir direkt in die Diskussion starten, ähm, würde ich jetzt gerne mit einem kurzen Video starten. Karin, darf ich dich bitten, das Video einzuspielen? Also es ist ein Ausschnitt aus einer Befragung, äh, aus einem deutschen Projekt ähm, zum Thema, Also, und, und da gibt es mehrere Fragen, da wurden Betroffene direkt interviewt, und wir spielen Ihnen äh, eine Frage vor, nämlich welche Hindernisse ähm, an Weiterbildung finden Menschen mit Behinderungen vor. Es kann jetzt ein klein wenig dauern, bis Sie, die, bis Sie das Video sehen auf Ihrem Bildschirm. Also wir warten vielleicht ganz kurz, da die, da die Internetverbindungen unterschiedlich sind. Ähm, Karin, darf ich dich dann bitten, es abzuspielen? Zum Beispiel, ich kann das nicht äh, selbstständiges muss ein Auto und und ich bin auch nicht so viel Geld äh, ich bin nicht so viel Geld bereit zu bezahlen ja dass da nicht Rollstuhl- oder, nicht oder barrierefrei haben Sie das schon mal erlebt ja. persönlich also, da waren viel zu enge Aufzug Rollstühle da sind dann vier Läufer passender da rein und mein Eltern nicht ist schon passiert und dann konnten Sie nicht am Kurs teilnehmen Nein. schade eigentlich Müssten die Leute im Kurs bei dir irgendwas Spezielles beachten, wo du noch ein Problem haben könntest? Ich sehe ihn nicht mehr gut. Okay, das heißt, jemand müsste dir helfen ein bisschen und dich unterstützen? Ja. Da habe ich keine Probleme. Oh, ist, wenn Sie mich interessiert, dann gehe ich da hin und fertig. Und das ist, also, da habe ich keine Probleme. Also. Äh, Hier überlehren bin ich auch in den Köpfen der Menschen. Selbst wenn es Helfer gibt, die bereit sind zu helfen, wünsche ich mir barrierefreie Schulen anzutreffen, die auch auf Leute mit Handicap eingestellt sind und nicht immer davor zurückschrecken. Weil uns gibt es ja nicht erst seit heute. Uns gibt es ja von seit etlichen, langen, Millionen Jahren. Bitte. Ähm, Karin, darf ich dich bitten, jetzt wieder die Folien einzublenden? Ich frage jetzt äh, direkt in die gesamte Runde, also sowohl Sie, liebe Teilnehmerinnen, als auch äh, Sie, liebe Podiumsdiskutantinnen, bitte teilen auch Sie und Ihre Erfahrungen mit, nämlich, ähm, welche Bildungsangebote wünschen sich Menschen mit Behinderungen und welche Hindernisse stellen sich Ihnen in den Weg daran teilzunehmen. Bitte benutzen Sie alle für die Eingabe den Chat. Ich warte einfach ein wenig, bis die, die Teilnehmenden eingeben. Es geben mir wahrscheinlich sehr viele gleichzeitig ein. <lacht> Frau Weinrichter hat äh, bereits äh, per E-Mail geschrieben, welche Bildungsangebote sie sich wünscht. Ähm, sie, sie, sagt, sie schreibt, sie spricht quasi für die Blinden. Wir wünschen uns Zugang zu allen Bildungsangeboten. Welche Hindernisse stellen sich in den Weg? Ähm, keine barrierefrei mit Screenreader, lesbaren Unterlagen. Unterrichtende haben Schwierigkeiten, die Inhalte verbal zu erklären. Es wird auf Flipchart geschrieben, gedeutet, mit Bildern gearbeitet. Man sitzt dann im Kurs und bekommt wenig mit, was sehr frustrierend ist. Bei Bewegungsangeboten kommt es vor, dass blinde Menschen mit der Begründung, es sei zu gefährlich, weggeschickt werden. Ja, da fühle ich mich jetzt sehr ertappt. Wir sind nämlich hier beim Weibzug äh, ebenfalls Lernende und hatten äh, jetzt auch, äh, dank Ihnen Frau Weinrichter erstmals die Möglichkeit, das auch zu testen mit einer blinden Person und sind da auch drauf gekommen, wie, wie viel eigentlich äh, nicht funktioniert, beziehungsweise ich komme auch gerade drauf, wie, wie schwierig es äh, sozusagen für mich als Ungeübte äh, in der Moderation ist, äh, ihre, ähm, ihnen quasi alles auch mitzuteilen und zukommen zu lassen, alle Informationen, die gepostet werden im Chat und ähm, was, was da quasi alles so passiert rundherum. Ja, Frau Lanzinger schreibt, es sind dieselben wie nicht es sind dieselben äh, Hindernisse wie nicht behinderte Menschen haben, wenn ich sie so richtig verstehe. Ja, Frau Speter sagt, die Wünsche sind so vielfältig wie das Angebot, deswegen braucht es den Zugang zur allgemeinen Erwachsenenbildung. Herr Beck, an der VHS Graz gab es vor Jahren eine Unterstützung durch Lernassistentinnen. Das wurde auch gut angenommen und leider aber wieder eingestellt. Ja, und auch die Hindernisse, schreibt Frau Speter, sind so vielfältig wie die Menschen. Deswegen braucht es eben diese Auseinandersetzung mit Barrierefreiheit, die wir heute ein Stück weit äh, hoffentlich machen. Frau Stockmann, de Caro, Hindernisse sind keine Barrierefreiheit. Sicherlich auch, dass Dozenten nicht auf Menschen mit Behinderungen eingestellt sind. Und auch die fehlende Assistenz ist ein Problem. Frau Lanzinger, fehlende bauliche Barrierefreiheit, fehlende Assistenz und fehlendes Gebärdendolmetsch sind Hindernisse. Herr Gruber, infrastrukturelle, finanzielle, technische, zu wenig Erfahrung seitens der Referentinnen. Ja, es gibt noch einige, die eingeben. Ich warte, bis die Rückmeldungen im Chat zu sehen sind. Ja. Dann schreibt jemand, inwieweit werden Menschen mit Behinderungen denn schon bei der Suche nach Bildungsangeboten unterstützt? Vielleicht kann diese Frage später in der Diskussion jemand aus dem Podium beantworten. Also ich gebe sie Ihnen einmal bitte mit auf den Weg. Frau Elsner schreibt, flexible Bildungsangebote, hiervon können auch nicht behinderte Studierende in weiterbildenden Studiengängen profitieren. Eine Frage ist, wie die im Rahmen der gegebenen Rahmenbedingungen innerhalb der Hochschule gut umgesetzt werden kann. Momentan gibt jetzt niemand ein. Ich darf Sie wieder bitten, das Zustimmen-Häkchen zu klicken, wenn Sie mit der Eingabe fertig sind. Aha, Herr Alf gibt noch ein. Ich hoffe, ich darf Sie so nennen. Es braucht Expertinnen, die mit der gesamten Vielfalt von Beeinträchtigungen gut umgehen können, die sie gut umsetzen können, schreibt Herr Alf. Gut, also ich sehe jetzt nicht, dass noch jemand eingibt und die Häkchen werden auch mehr. Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen, Ihre Erfahrungen. Die eine Frage werden wir dann in der Diskussion noch einmal aufgreifen. Wir gehen jetzt weiter und zwar zu einer zur ersten großen Frage, nämlich was müssen Bildungseinrichtungen berücksichtigen, wenn sie inklusive Angebote planen und umsetzen wollen und darf Sie, Frau Speter, jetzt einmal als Erste bitten zu antworten oder Ihre Erfahrungen sozusagen zu berichten. Ja, danke für die Einladung. Ich hoffe, es können mich alle hören. So weit, ja. ja, ja okay sehr, sehr gut. Ähm, ja, wir haben das jetzt schon ein paar Mal auch im Vorfeld einerseits erlebt, mit diversen technischen Herausforderungen hier. Die blinde Teilnehmerin, die wir hier dabei haben, die auch immer wieder schon jetzt rückmeldet, dass sie nicht alles ähm, so mitbekommt, wie die Menschen, die mitschauen können. Also, das Thema ist groß, es gibt sehr viel dazu zu sagen. Ich hoffe, wir schaffen das heute in der Kürze der Zeit. Ähm, zur Frage, was man berücksichtigen kann, wenn man inklusive Angebote planen und umsetzen möchte, habe ich mir ein paar Punkte überlegt, um es in aller Kürze zu beantworten. Natürlich könnte man weitaus länger darüber reden. Ganz, ganz wichtig, das ist heute auch schon mehrmals angesprochen worden, ist auf jeden Fall mal die Beschäftigung mit der Gesamtbreite des Themas. Das Stichwort Barrierefreiheit wird von vielen Menschen und dann auch Einrichtungen natürlich, die Angebote haben, nach wie vor auf den Rollstuhl reduziert und so verstanden, dass es eine Rampe braucht und vielleicht noch eine barrierefreie Toilette. Was noch alles dazugehört, wie umfangreich das Thema wirklich ist, wissen nach wie vor ganz, ganz wenige Menschen. Und das ist aber die erste, Heraus äh, erste Voraussetzung dafür, um ein Angebot überhaupt planen zu können. Weil nur wenn ich weiß, was ich machen muss, kann ich entsprechende Maßnahmen ergreifen. Und es ist auch deswegen wichtig, weil dem Stichwort Barrierefreiheit nach wie vor das Vorurteil anhaftet, dass es teuer ist. Umsetzung der Barrierefreiheit teuer ist und das stimmt einfach auch nicht immer. Es gibt ganz viele Maßnahmen, die sich sehr kostengünstig umsetzen lassen und wenn ich die kenne, dann fällt mir auch der Einstieg ins Thema leichter, dann kann ich ja mit diesen Aspekten mal anfangen, bevor ich mich den schwierigeren Themen vielleicht zuwende. Ähm, wichtig ist in dem Zusammenhang auch, das habe ich so als einen zweiten Punkt quasi festgehalten und formuliert, äh, die Berücksichtigung des Faktors Zeit. Ähm, ich habe es jetzt schon mal gesagt, die Auseinandersetzung mit dem Thema erfordert sicher Zeit, bis ich einmal mich da irgendwie eingelesen habe, eine mehr oder weniger umfangreiche Vorstellung davon habe, was dazu gehört und was ich bzw. meine Einrichtung, was wir tun können, das erfordert Zeit. Es braucht aber auch nicht nur die Vorbereitung und die Auseinandersetzung im Vorfeld mehr Zeit, sondern es geht auch darum, ähm, konkret das Angebot, das dann gebraucht wird, hier eine entsprechende Vorlaufzeit einzuplanen. Manchmal müssen eben zum Beispiel Unterlagen in einer anderen Form zur Verfügung gestellt werden, als man das geplant hat. Dann braucht man dafür noch Zeit, um diese zu überarbeiten. Es müssen vielleicht Gebärdensprachdolmetscherinnen angefragt werden, Kostenvoranschläge eingeholt werden, von der eigenen Einrichtung ähm, abgesegnet werden lassen, dass man die buchen darf. All diese Dinge ähm, bringen es mit sich, dass man sicher eine längere Vorlaufzeit braucht als bei regulären Kursen der Erwachsenenbildung, insbesondere am Anfang natürlich, wenn man noch unbeübt ist. Auch die einzelnen Einheiten selber müssen mit ähm, einfach einem größeren Zeithorizont geplant werden. Wir haben auch das heute schon ganz schön in der Praxis sehen können, wenn ich einfach zu jeder Folie genau beschreiben muss, was steht da jetzt drauf, damit alle TeilnehmerInnen gut mitfolgen können. Dann braucht das eventuell mehr Zeit, als wenn ich einfach eine Folie projiziere und das war's. Wenn Fragen auftauchen, wenn es vielleicht... Ähm, ja, insgesamt der Gebärdensprachdolmetsch noch übersetzen muss. All diese Dinge ähm, können es mit sich bringen, dass man einfach auch während der Veranstaltung mehr Zeit braucht, als man das bis dahin gewohnt ist. Und letzter Punkt zum Thema Zeit. Auch am Ende ähm, braucht es Zeit in der Form, dass sich ein barrierefreies Angebot sicher nicht von heute auf morgen in der Vollständigkeit umsetzen lassen wird. Es wird auch nicht von Anfang an reibungslos oder fehlerfrei funktionieren. Mit jedem neuen Thema macht man Fehler. Die eigene Organisation muss sich dem einfach auch erstmal annähern und quasi mit jeder Veranstaltung, die angeboten wird, weiter dazulernen. Und insofern braucht es halt auch Geduld. Ja, das ist etwas, was ich früher auch in meiner beruflichen Praxis sehr oft erlebt habe, dass viele sehr schnell enttäuscht sind, wenn sie was versuchen, wenn sie ähm, versuchen, das Angebot ein Stück weit barrierefreier zu machen und dann kommen zum Beispiel nicht gleich äh, die entsprechenden Teilnehmer und Teilnehmerinnen und dann wird gleich wieder aufgegeben und das ist schade. Man muss dranbleiben, man muss auch damit rechnen, dass es vielleicht sowas wie Rückschläge sch geben wird und darf sich nicht allzu schnell davon einschüchtern lassen, bis man wirklich sich gut eingearbeitet hat und einen Überblick hat. Das braucht schlicht und ergreifend. Und was in diesem Zusammenhang auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist, dass ich, wenn ich es versuche, wenn ich versuche, mein Angebot barrierefreier zu gestalten, dass ich dann auch wirklich aktiv einlade, und die Einladungen beispielsweise an Verbände schicke, die die, die die Personen vertreten. Also ein Beispiel, wenn ich vorhabe, einen Gebärdensprachdolmetsch für eine Veranstaltung zu buchen, dann sollte ich wirklich auch schauen, dass ich über Verbände, Institutionen, Organisationen, Menschen, gehörlose Menschen aktiv zu dieser Veranstaltung einlade. Damit steigere ich einfach auch die Chancen, dass wirklich Teilnehmerinnen kommen und umgekehrt rechnet sich damit dann auch der Einsatz der Dolmetscherinnen gleich noch einmal mehr. Im Moment ist das einfach noch so. Das langfristige Ziel einer inklusiven Erwachsenenbildung wäre natürlich, dass man nicht mehr aktiv auf Leute zugehen muss, weil sowieso für alle klar ist, dass sie teilnehmen können. Von diesem Idealzustand sind wir aber halt noch weit entfernt. Und im Sinne des eigenen Erfolgserlebnisses, sage ich jetzt auch mal, ist es halt auch wichtig, dass man dann auch Teilnehmerinnen aus der Zielgruppe bekommt, die man ansprechen möchte. Ja, zum Schluss, letzter Punkt, wichtig ist Feedback einzuholen. Ich habe schon gesagt, man lernt mit jeder Veranstaltung, die man anbietet, weiter dazu. Die Warenexpertinnen sind die Menschen mit Behinderungen selbst. Sie wissen genau, was sie brauchen oder was sie nicht brauchen. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, mich auch aktiv mit meinen Teilnehmerinnen auseinanderzusetzen, aktiv einzuladen, dass sie mir Rückmeldungen geben und äh, diese dann bei der nächsten Veranstaltung beispielsweise auch entsprechend wieder umzusetzen. Ja, das war es jetzt mal so in aller Kürze. Ich hoffe, es war nicht zu viel. Meine Fragen dazu sind natürlich jederzeit sehr gerne. Vielen Dank, Frau Speter. Ich bin, also die Frau Weinrichter hat uns... Ähm einen Moment, wir gehen noch zurück, bitte. Wir bleiben noch ein bisschen bei dieser Frage, die Frau Weinrichter hat uns auch ein paar Kommentare geschickt, also einige, ich versuche einfach ein paar davon vorzulesen, um sie in die, in die jetzt folgende Diskussion einzuspielen. Zum Thema Antwort und Zugänglichkeit schreibt sie baulich barrierefrei für Menschen mit Mobilitätseinschränkung, inklusive Behinderten-WC, also es braucht eine Abholmöglichkeit zum Beispiel von Öffis für blinde und stark sehbehinderte Menschen, da Straßennamen und Hausnummern nicht hören, dass sind. Als Beispiel gibt sie an, äh, Sie sehen dann das gelbe Haus gegenüber vom Billa. Ja, das ist was, was man, äh, also, ich kenne mich selber, ja, was man schneller mal so beschreibt. Äh, und dann muss man einfach, äh, sollte man darauf achten, äh, das, das anders zu beschreiben, so dass sie es auch, auch äh, verstehen kann, beziehungsweise äh, sie einfach abzuholen. Äh, taktile Bodenmarkierung am Gesteck beim Eingang der Bildungseinrichtung er wichtig äh, und auch der Kontakt mit ähm, Angestellten muss im Bildungsinstitut am Empfang gegeben sein. Ähm, äh, äh. Dann, sie, ist auch, sie schreibt auch, sie ist keineswegs sicher, dass man wirklich auf der Seite 15 landet. Äh, da 15 häufig vorkommt. Äh, also da geht es jetzt um die Unterrichtsmaterialien. Ähm, Seitenumbrüche müssen immer mit der Funktion Seitenumbruch eingefügt werden. Keineswegs sollte man so viele Leerzeilen machen, bis die Seite irgendwann umbricht. Äh, ja, und noch und noch einiges mehr. Ähm, ich darf jetzt äh, auch äh, die anderen Teilnehmerinnen einzuladen, äh, hier äh, sich hier an der Diskussion zu beteiligen, beziehungsweise äh, auch Sie, Herr Gruber, und, und auch Sie, Herr Beck, äh, bitten da auch noch äh, zu ergänzen. Ja, äh, die, die, Frau, die Frau Speter, ihre, ihre Liste, Ihre Punkte. Ja, vielleicht darf ich äh, nur mehr ein paar Ergänzungen anführen. Die Frau Speter hat ja schon sehr viel Wichtiges und Richtiges und sehr strukturiert vorgetragen. Wir haben sehr viel Wert auf exemplarisches Lernen gesetzt. Also in der Vorbereitung, in der Planung haben wir wirklich mit sehr vielen Expertinnen in diesem Bereich gesprochen. Die BIF Integrativ Akademie ist ja da ein wunderbares Beispiel und Vorbild haben uns viel Know-how, vor allen Dingen in schriftlicher Form, zur Verfügung gestellt. Aber beispielsweise auch A-Tempo, wenn es um digitale Lösungen gegangen ist. Und sehr entscheidend waren die Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern von den verschiedensten Behindertenverbänden oder Einrichtungen. Und die haben wir auch ins Haus eingeladen, gebeten mit uns das Haus und seine äh, Infrastruktur zu begehen und das war sehr, sehr wichtig und wertvoll neben der Auseinandersetzung mit Literatur oder eben mit den Anreichungen, die ja Einrichtungen wie das BIF oder äh, A Tempo oder auch andere äh, in schriftlicher Form bieten. Dankeschön, ja. Herr Gruber. Ähm, bevor Herr Beck Sie auch was dazu sagen, es kam jetzt noch äh, eine, eine, eine Anregung dazu äh, aus dem Chat von Frau Lanzinger. Und zwar also der Hinweis auf, auf methodische Flexibilität. Ähm, also mit, für Menschen mit Gehbehinderung zum Beispiel sind Körperübungen für Auflockerungen äh, nicht möglich. Oder Aufstellungen äh, sehr, sehr schwierig. Ja. Jetzt ja, ja. ist gerade meine Webcam ausgefallen. Das soll aber nicht stören, Herr Beck. Darf ich Sie haben Sie auch was zu ergänzen? Ja, was ich ja noch ergänzen möchte: Ich finde die Vorgehensweise jetzt vom Redsoft sehr gut, wenn Bildungsangebote auch gekennzeichnet sind, für welche Zielgruppe sie speziell gut geeignet sind. Ich denke mal, das ist ganz, ganz wichtig, wenn ich das sehen kann und auch dann weitergeben kann, ob ein Angebot speziell auch für Menschen mit Lernschwierigkeiten auch angekündigt wird und und abgehalten wird oder eben für blinde Personen, beziehungsweise auch für gehörlose Personen, ich denke man das ist ganz, ganz wichtig und hilfreich, weil es, glaube ich, nicht, zumindest zur Zeit noch nicht möglich ist, alle Angebote für jeder Mann jede Frau mit verschiedensten Einschränkungen wirklich gut aufzubereiten, aber man kann zumindest als Schritt mal schauen, für wen passt das ganz gut, damit man das auch so dann auch ankündigen kann und verbreiten kann. Ja, also denke ich mal, Das finde ich mal ganz auch pragmatisch, ein gutes Herangehensweise, Herangehensweise. Und als Referent kann ich dann ja auch sagen, ja gut besonders für diese Zielgruppe ist, ist dieses Angebot zusätzlich zu Menschen ohne speziellen Einschränkungen gut geeignet. Ja, Dankeschön. Ähm, Gibt es noch weitere Kommentare von seitens der TeilnehmerInnen? Falls nicht, darf ich Sie wieder bitten, auf Stimme zuzuklicken. Mein Bild ist jetzt leider ausgefallen. Ich kann es ähm, zwar aktivieren, aber es bleibt schwarz. Tut mir leid. Ja. Gut. Ja, die meisten haben schon, haben schon geantwortet. Und im Chat sehe ich jetzt auch niemanden mehr, der oder die eingibt. Ähm, dann würde ich einfach zur nächsten Frage weitergehen. Und äh, zwar, äh, die richte ich jetzt in erster Linie an Sie, Herr Gruber. Und zwar, was sind die Herausforderungen bei der Umsetzung barrierefreier Erwachsenenbildung? Aha. Ja. Verzeihung, ein Kommentar war noch im Chat. Ähm, ähm, Frau Lanzinger schreibt hinweisen, dass sich M und B melden sollen, um ihre Wünsche zu äußern. Ich verstehe jetzt nicht, was M und B ist. Frau Lanzinger, können Sie das bitte ausführen? Menschen mit Behinderung. Ach, Verzeihung, Menschen mit Behinderung, ja. Ähm, Ach, Sie meinen das in, in Bildungsveranstaltungen, dass, ich, äh, dass, man, dass man Sie dazu, dazu auffordert, äh, sich, sich ruhig zu äußern, Ihre Wünsche zu äußern. Ja. Gut, äh, Herr Gruber, darf ich Sie bitten, äh, etwas über, über Ihre Herausforderungen zu erzählen, die Sie hatten, äh, als der RETZOV sozusagen barrierefrei wurde? Ja, eigentlich ähm, haben wir äh, den Weg, eigentlich verkehrt begonnen, möchte ich fast sagen. Was wiederum äh, dafür spricht, dass auch andere Methoden oft zu überraschenden Zielen führen. Äh, wir hatten programmatisch oder methodisch noch relativ wenig Vorstellungen, äh, was wir anbieten werden. Äh, wir haben eigentlich begonnen mit der Infrastruktur was sie auch angeboten hat, weil es hat einen Ma Neubau gegeben. Also das heißt mit anderen Worten, ähm, die methodischen und programmatischen Ziele waren noch eher unklar. Was wir wussten, äh, das war, dass wir eine barrierefreie, eine umfassend barrierefreie Infrastruktur schaffen wollen. Also so die Basics, sage ich jetzt mal. Und äh, das waren... Diskussionen mit dem Architekten, der sehr aufgeschlossen dem gegenübergestanden ist. Es waren Diskussionen mit dem äh, Denkmalamt, weil äh, die ganze Liegenschaft steht unter Denkmalschutz. Äh, das waren mit anderen Baufachleuten, aber auch mit, wie gesagt, äh, Vertreterinnen und Vertretern von Behindertenverbänden die Expertise, die wir eingeholt haben. Also das war so der Beginn und wir haben dann frisch fröhlich drauf losgebaut, sage ich jetzt mal, und äh, konnten nach circa einem Jahr eigentlich ein recht umfassendes, ähm, so einigermaßen barrierefreies Gebäude samt Infrastruktur äh, hatten wir dann zur Verfügung. Ähm, Einbeziehung vieler betroffener Parteien, habe ich jetzt eigentlich schon erwähnt, was auch doch sehr wichtig ist, ist die Mitarbeiterinnen der Organisation nicht zu vergessen, vom Haustechniker zur Reinigungskraft, zur Sekretärin, zur pädagogischen Mitarbeiterin, also das ist alles wichtig, damit auch die sozusagen, ja, unter Anführungszeichen, mitgenommen werden und auch, ja, wir haben auch relativ früh mit Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begonnen, um äh, Ihnen da auch ein wenig die Ängste zu nehmen. Äh, konkretes Beispiel, äh, die, äh, spreche ich mit einer gehörlosen Person, auch wenn kein äh, Gebärdendolmetscher daneben steht, aber äh, viele von ihnen können ganz hervorragend Lippen lesen und ein abgewendetes Gesicht erschwert die Kommunikation ganz erheblich. Oder wie führe ich beispielsweise eine äh, blinde Person äh, durchs Haus und äh, zeige ihm die äh, oder führe sie durchs Haus und, und, und zeige ihm die, ja, äh, dies, die Gegebenheiten des Hauses. Und was ganz wichtig ist und was auch schon äh, im Chat angesprochen wurde, äh, man darf auch die Referentinnen und Referenten einer Bildungsorganisation dann nicht außer Acht lassen. Ähm, nicht jeder Referentin oder jeder Referent ist äh, äh, willens oder auch geeignet für jede Form der Behinderung äh, eine Programmabweichung oder überhaupt ein Programm zu bieten. Und das gilt es auch zu berücksichtigen. Und äh, ja, das Thema Zeit und Geduld, das ist ein ganz ein wichtiges Thema. Äh, unsere Erfahrung ist, dass auch das äh, Vertrauen der Referentinnen und Referenten wächst, wenn man sie nicht sozusagen überfordert oder mit etwas überrumpelt. Und vielleicht sagen sie beim ersten Mal noch, nein, traue ich mir nicht zu nur beim zweiten oder dritten Mal und wir haben sehr kontinuierlich arbeitete Referenten bei uns. Ähm, trauen Sie sich das sehr wohl zu oder machen sich Gedanken darüber, äh, wie können Sie diese oder jene Gruppe von behinderten Menschen äh, sehr wohl äh, in Ihrem Seminarschulen weiterbilden, dabei äh, mitzunehmen. Äh, ja, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Und was habe ich da noch? Ähm, ja, das Thema der inklusiv gestalteten Lehr- und Lernunterlagen. Und das ist ein sehr schwieriges Thema. Also nach meinem Wissen und nach meinem Dafürhalten gibt es in der Erwachsenenbildung noch relativ wenig an Lehr- und Lernunterlagen. Und äh, das Anfertigen von Lehr- und Lernunterlagen für gewisse Themen ist teilweise halt sehr kosten- und zeitaufwendig, zumindest so meine Erfahrung. Also einen Pool von Basic-Lernunterlagen für die Erwachsenenbildung zu fertigen und bereitzustellen, das wäre ein Wunsch wie man, glaube ich, so das Thema der Inklusion in der Erwachsenenbildung sehr, äh, sehr weit vorantreiben könnte. Dankeschön. Ja, Dankeschön, Herr Gruber. Äh, während Sie gesprochen haben, kamen auch ein paar Kommentare im Chat, äh, nämlich von Frau Weinrichter. Sie schreibt, selbstverständlich muss es für Menschen mit Behinderung möglich sein, sämtliche Kurse oder auch ein Studium zu absolvieren. Ähm, und zu den Herausforderungen bei der Umsetzung, Barrierefreiheit benötigt zusätzliche Ressourcen. Und auch die Frau Lanzinger stimmt Ihnen zu, dass es wichtig ist, Mitarbeiterinnen und Referentinnen gut zu sensibilisieren. Ich lade auch die anderen Teilnehmerinnen nun ein, sich auch im Chat zu beteiligen, also gerne auch zu ergänzen oder auch ihre Erfahrungen zu posten, beziehungsweise Sie, Herr Beck und Sie, Frau Speter, auch wieder zu ergänzen. Vielleicht darf ich noch eine kleine Ergänzung machen. Äh, natürlich ist es wichtig und wünschenswert, dass alle Angebote von Menschen mit Behinderung äh, besucht werden können. Nur in der Umsetzung sind wir da wirklich meilenweit davon entfernt. Also da stößt man an personelle und finanzielle Grenzen. Äh, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Also ich habe zumindest in unserer Organisation so erlebt und an dem hat sich eigentlich seit Jahren nicht sehr viel geändert. Danke. Eine weitere äh, Mitteilung kommt noch im Chat, äh, Angebote individualisieren, das ist ein Vorschlag von Frau Lanzinger. Frau Speter, Herr Beck, haben Sie noch etwas zu ergänzen? Ergänzen, nicht unbedingt, eher unterstreichen, würde ich in meinem Fall sagen, also gerade so der letzte äh, Satz, mit den Herausforderungen, wo man einfach auch noch auf finanzielle und personelle äh, Schwierigkeiten stößt. Ich denke mir, das ist schon wichtig, das wirklich auch anzuerkennen. Also ich habe in meiner beruflichen Praxis viel mit Gemeinden und eben auch Erwachsenenbildungseinrichtungen gearbeitet und meine persönliche Erfahrung ist ähm, eben, wenn man zu viel auf einmal will, wenn man erwartet, dass das ganze Thema auf einmal äh, angegangen wird, dass man die Anbieter tendenziell überfordert und dann eher gar nichts passiert, bevor kleine Schritte passieren. Deswegen war es einfach auch in unserer Arbeit eher der Zugang zu sagen, wir präsentieren zwar die Fülle des Themas, jeder soll schon natürlich wissen, was grundsätzlich alles zur Barrierefreiheit dazu gehört, aber wir unterstreichen äh, laufend, dass es wirklich darum geht, mal anzufangen, dass es zulässig ist, sich mal sozusagen die einfacheren, kleineren Maßnahmen rauszupicken, einfach damit man nicht stehen bleibt irgendwie. Und dann wirklich Schritt für Schritt für Schritt ähm, die Barrierefreiheit ja, umzusetzen, ist vielleicht das falsche Wort, zu ver vergrößern, weil wirklich barrierefrei ist auch so ein hohes Ideal, das wahrscheinlich gar nicht erreicht werden kann, wenn man es ganz ganz ernst nimmt. ja, dafür lasse ich es jetzt mal. Dankeschön. Herr Beck, Sie wollten auch etwas sagen? Ja, nur ganz kurz. Also ich denke mir, ganz, ganz wichtig scheint mir natürlich so unterstützende Tätigkeit als einfach Assistent oder Lernassistent, gerade wenn es um Personen mit Lernschwierigkeiten geht, ist das glaube ich ganz schon entscheidend und sehr hilfreich. Ja. Und das ist sicher auch anzudenken und zu schauen, wie weit das jetzt möglich ist oder wie weit das auch jetzt im Retzhof möglich wäre. Könnten auch erfahrene Menschen mit Lernschwierigkeiten sein, die hier unterstützend tätig sind. Also immer so Ideen, die immer so spontan gekommen sind, ja. da könnten wir vielleicht reden, ja, wie wäre das möglich, dass da mal speziell Menschen mit Lernschwierigkeiten, das ist einfach mein Schwerpunkt im Hintergrund, mehr an die Erwachsenenbildungseinrichtungen ähm, unterstützt. Ja, okay, bei mir ist Arbeit im Gang im Hintergrund. Ja, danke schön. Ein, ein Kommentar von Frau Lanzinger, fangen wir mal an. Ja. Gut, wir gehen weiter zur nächsten Frage. Und zwar, die richtet sich jetzt in erster Linie an Sie, Herr Beck, ähm, zumindest zuerst an Sie, nämlich wie können digitale Tools inklusive Bildungsangebote unterstützen? Ja, und Sie wollten dazu dann äh, auch uns auch etwas demonstrieren. Ja, genau, Sie also möchte hier einfach ein bisschen etwas demonstrieren ja, und eher sogar als exemplarisch das behandeln. Ich versuche jetzt da meinen Bildschirm freizugeben ja, und... Äh, genau und mein iPad jetzt zu verbinden das dauert jetzt ganz kurz und einen Moment Entschuldige, ich muss auf das eine Konferenz genau, ich habe da einen Kollegen der bei der Arbeit ist so, so ich hoffe Sie können mein Gehör sehen es dauert noch ein wenig. Ähm, Herr Beck, bitte, also zumindest ich sehe, Sie, sehe die Freigabe jetzt noch nicht. Äh, bitte warten wir einfach ein wenig. Ja. Genau, äh, vielleicht, äh, wenn Sie mir einfach sagen, wenn Sie sehen und dann äh, sage ich es einfach... Ja, gut Darf ich Sie wieder bitten, alle diese Zustimmungsfunktion äh, zu verwenden, wenn Sie, <lacht> wenn Sie die Freigabe schon sehen? Wie? So, ich kann das jetzt nicht sehen, wie schaut es aus? Ist jetzt ja, die meisten haben schon angehakt. Äh, sehe, ja, genau. ja, Frau Lanzinger, genau. So, ich werde dann versuchen, während der Demonstration für Sie, Frau Weinrichter, äh, auch ein wenig mitzusprechen, was Sie sehen. Herr Beck, ich hoffe, ich unterbreche Sie dann nicht so sehr, ob okay. <lacht> das funktioniert. Ah. Gut, also die meisten haben jetzt angehackt, äh, dass Sie sie sehen können. Äh, ich momentan nicht, aber äh, bitte starten Sie einfach. Ja, ist natürlich... Äh, Moment, dann kann ich es schwer... Äh, Karin, dürfte ich dich dann bitten, das mitzukommentieren? <lacht> und, und, <lacht> Oder, also ich äh, übertrage jetzt mein iPad auf äh, den Laptop, um äh, zwei Beispiele zu zeigen, wie jetzt äh, in diesem Fall das iPad äh, unterstützen kann äh, beim Lernen bzw. beim Erfassen von Texten. Ja. Und äh, äh, ganz kurz, äh, das ist, natürlich ist es jetzt nicht nur am iPad, aber das iPad ist besonders äh, für seine Bedienungsfreundlichkeit und Bedienungshilfen bekannt. Und weil wir auch blinde Teilnehmer haben, die werden das sicher kennen, ja, ich habe in den Einstellungen Möglichkeiten mit Hilfe, also in den Bedienungshilfen, das äh, iPad auch sehr gut für blinde äh, User oder Userinnen äh, zugänglich zu machen mit dieser Voice-Over-Funktion. Das ist eben wirklich sehr, sehr gut geeignet und ich habe das auch erfahren, dass das sehr gut funktioniert. Wobei diese Funktionen davon abhängen, wie heute schon gefallen ist, dass Texte dann auch entsprechend barrierefrei gestaltet sind, das heißt eben Absätze wirklich Absätze sind und nicht Zeilenumbrüche, also Zeilenumbrüche durch Absätze gemacht werden, also beziehungsweise Überschriften entsprechend formatiert sind. Und Jetzt vielleicht passt das ganz gut. Ich hoffe, dass das dann auch technisch funktioniert. Ich möchte die Sprachausgabe äh, demonstrieren, dass es eigentlich für jeden äh, Text äh, gut funktioniert. Ja. Ob das aus E-Mails sind oder ob das auch äh, Vorlagen, die in digitaler Form vorhanden sind, funktioniert das gut. Oder auch bei Webseiten und äh, ich äh, zeige das jetzt am Beispiel äh, natürlich der, der Webseite. Äh, Jetzt das, also unsere Barrierefreiheit der Barrierefreien Erwachsenenbildung. Und Sie können hoffentlich jetzt die meisten von Ihnen sehen, ich habe die Seite Barrierefreiheit der Digitalisierung jetzt geöffnet, also diesen Teil, wo es um Digitalisierung geht. Und jetzt können dann alle hoffentlich auch das hören. Das heißt, unabhängig davon, wie gut ich das jetzt lesen kann, aufgrund von Seh-Einschränkungen oder auch aufgrund von Mängel, lesen ah, Lesekenntnissen, kann ich mir das vorlesen lassen. Dazu muss ich jetzt aber den Lautsprecher kurz umschalten. Und So, jetzt nehme ich den Unterlautsprecher, dass das auch funktioniert. Ich nehme dann das kurz ab. Ich mit zwei Fingern, ich mit zwei Fingern. Nein, noch etwas Sie sehen vielleicht ganz klein, hier sind der Adresszeile, sind so... Vier Striche, mit denen kann ich den Reader-Modus, den Leser-Modus öffnen. Jetzt habe ich das ganze Dokument äh, vor mir, äh, quasi außer Werbung, außer zusätzlichen Bildern, sondern nur Text und Bilder, die unmittelbar zum Text gehören. Und ich könnte hier dann auf der rechten Seite äh, noch äh, den Hintergrund verändern. Ich mache das ganz, ganz kurz. Äh, oder auch Schriftart verändern, Schriftgröße verändern. Und mit zwei Fingern, wenn ich jetzt mit zwei Fingern vom oberen Rand da runterstreiche, beim iPad, dann, also ganz oben, dann wird der Text auch vorgelesen. Ich, ich, ich hoffe, dass Sie das einigermaßen gehört haben. Also der Text wird vorgelesen, auch mitmarkiert, markiert ja, Und ich hätte auch die Möglichkeit, hier mit das langsamer oder schneller sprechen zu lassen, ja, oder auch eben von einem Absatz zum nächsten zu hüpfen. Falls das eben muss ich wieder einschalten. Ja. Tools und Technik teilhaben, teilhaben zu lassen, gerade durch Therapie. Noch gesehen, es geht schneller oder auch langsamer. Und es eignet sich wirklich für jede Seite, ich muss dazu sagen, fairerweise, diese Sprachausgabefunktion wird auch jetzt in Windows-Programmen immer besser. Also hier macht Microsoft auch große Schritte. Ein anderes Beispiel noch, um, ja, wenn ein Text jetzt zum Beispiel nicht digital vorhanden ist, ja, dann könnte ich das mit einem Programm, das nennt sich dann Pritzmo, äh, ich mache das raus, das sehen Sie ganz unten in meiner, hoffentlich sehen Sie das äh, hier ganz unten in meinem Druck. das öffne ich und mit diesem Programm kann ich jetzt Text, man äh, beachte auch die Schleichwerbung für unseren Workshop im Hintergrund, okay. Das ist dann die Spiegelung. Mal probieren wir es aus. Ja. So, und diesen Text könnte ich mir jetzt wieder vorlesen lassen. Ja. Durch digitale Medien. Viele Apps fördern Kompetenzen und schaffen neue Möglichkeiten der Teilhabe. Funktionieren für Menschen mit Lernschwierigkeiten und Behinderungen. Genau. Sie haben auch gehört, da haben wir einen Tippfehler in unserer neuen Broschüre, was heißt für allen, vor allem für Menschen soll es heißen und ist Alien geschrieben und entsprechend auch ausgesprochen. Das Programm <lacht> funktioniert. Ja, waren zwei Beispiele, es gebe ich hier natürlich ganz, ganz viel an uh, um Möglichkeiten und uh, ich lasse es aber hier ja gerne auch wenn es so Fragen gibt, ähm, komme ich, ich ein. Ja? Ja, vielen Dank, Herr Beck. Ähm, ich äh, werfe jetzt nur einen kurzen Blick auf die Uhr. Wir haben schon fünf Minuten überzogen, es tut mir leid. Äh, ich hoffe, Sie haben noch ein wenig Geduld, um, um hier noch äh, ein bisschen weiter zu diskutieren. Wir werden uns auf jeden Fall kurz fassen, das ist jetzt auch, wir sind jetzt auch schon bei der dritten großen Frage. Es kamen ein paar Kommentare im Chat, und zwar, es braucht individuelle Lösungen und es braucht eine angemessene personelle und finanzielle Ausstattung. Und es wird doch jetzt noch weiter fleißig im Chat getippt. Herr Beck, könnten Sie noch einmal den Namen dieser App vielleicht in den Chat posten? Prisma, ja, da ist schon schon, genau. genau. Ja. Das war die App zum Vorlesen. Ja. Das andere, die Sprachausgabe ist eingebaut in das System und findet man unter Einstellungen Bedienungshilfen. Mhm, Dankeschön. Herr Alf schreibt, wir sind auf dem Weg zu einer neuen Normalität. Ich verspüre derzeit Aufbruchstimmung. Gerade viele Politiker haben die Wichtigkeit erkannt. Retzhoff hat viel entwickelt, Bildungseinrichtungen, VHS und Wifi können sich viel abschauen. Danke an den Retzhoff und der Tempo. Ja, noch ein Danke von Frau Schulz. Gut, es tippt jetzt niemand mehr ein. Das heißt, ich klicke für Sie jetzt noch einmal, es die eine Karin, sind die Folien für Sie alle wieder sichtlich? Darf ich Sie wieder kurz um eine Zustimmung bitten, weil ich habe jetzt ja leider aus technischen Gründen von der, von der Bildschirmfreigabe nichts gesehen. Ja gut scheint wieder zu funktionieren hier sehen Sie die Kontaktdaten das heißt also ich denke mir bei diesem Thema ist es sicher oft erforderlich noch einmal detailliert nachzufragen oder oder in den Austausch zu gehen also alle unsere drei Podiumsdiskutantinnen haben im Vorfeld gesagt sie sind sehr gerne dafür dazu bereit wenn wenn Sie Fragen haben direkt einfach mit ihnen in Kontakt zu treten also scheuen Sie sich nicht sie zu kontaktieren ja Gut, ähm, bevor wir äh, wir abschließen, also ich würde noch einmal gerne äh, etwas äh, ein wenig zusammenfassen, wo, worüber wir jetzt äh, gesprochen haben. Ähm, also so der Thema war, die Barrierefreiheit äh, in der Erwachsenenbildung ist einfach ein sehr umfassendes Thema. Äh, die, es reicht nicht, das sozusagen auf die Rampe für den Rollstuhl zu reduzieren. Ähm, sondern man muss sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzen, um auch ähm, zu erkennen, wie umfangreich das eigentlich ist. Gleichzeitig sollte man sich von diesem Umfang nicht abschrecken lassen und muss einmal irgendwo beginnen. Ja. Ähm, der RETZOF hat jetzt mit den baulichen Maßnahmen begonnen. Es ist äh, vielleicht für andere äh, Anbieter auch möglich, woanders zu beginnen, aber sozusagen äh, einfach einmal anfangen gehen Gehen wir es einmal an. Ja. Irgendwo, irgendwo muss ein Starten. Das Thema Zeit und Geduld als Faktor war dabei, Also es braucht mehr Zeit, das haben wir heute auch gesehen. Ähm wenn man wenn man äh, versucht, die also den, den Bedarfen äh, gerecht zu werden, muss man einfach Dinge beschreiben, zusammenfassen. Äh, es kommen auch äh, noch vielleicht mehr Rückfragen, ähm, wenn Menschen mit Behinderungen dabei sind. Äh, es ist auch wichtig, Feedback einzuholen. Ähm, ja. Und äh, man sollte sich auch mit digitalen Tools auseinandersetzen. Also hier ist Herr Beck äh, einfach unser Spezialist, also kontaktieren Sie ihn gerne, also digitale Tools können können. Äh, vieles erleichtern, aber damit muss man sich halt auch beschäftigen, ja, um, um sie einsetzen zu können. Gut. Ähm, ja, wir kommen jetzt äh, so zum, zum Ende. Ähm, also grundsätzlich... Ähm, wir haben noch eine Umfrage für Sie, nämlich, wenn Sie, brauchen Sie eine Teilnehmerinnenbestätigung? Also es gibt die Möglichkeit, die Frau Kulmer blendet jetzt gerade die Umfrage ein. Ganz simpel, möchten Sie eine Teilnehmerbestätigung für die Teilnehmer, dem Web-Talk, bitte klicken Sie auf Ja oder Nein oder keine Stimmabgabe. Ich warte kurz, bis alle getippt haben. Genau, und Sie sind schon, äh, Sie sind sehr, sehr, sehr gut im, im Lernen. Äh, bitte kicken Sie auf Stimme zu, wenn Sie die Umfrage beantwortet haben. Frau Weinrichter hat uns das per Mail schon gesendet. Frau Herr Rötler, Frau Hirschmann haben immer wieder schon äh, nicht, äh, sich nicht dazu an dazu beteiligt. Also äh, Frau Lanzinger fehlt uns jetzt noch? Ja, ähm, die Frau Kulmer äh, sagt mir gerade im Hintergrund, alle, die auf Ja klicken, äh, bekommen von ihr Morgen eine Bestätigung zugesandt. Also Sie haben sich ja per E-Mail schon zu dieser Veranstaltung angemeldet. Das heißt, äh, die Frau Kulmer hat ihre E-Mail-Adresse und kann Ihnen morgen die Bestätigung schicken. Gut. Ähm, wir hatten noch eine Frage im Speicher, die würde ich aber jetzt auf den, also Karin, kannst du mir noch einmal bitte die Folie einblenden mit den Kontaktdaten? Dankeschön. Die Frage war, inwieweit werden Menschen mit Behinderungen denn schon bei der Suche nach Bildungsangeboten unterstützt? Das ist eine Frage auf nach, nach Bildungsberatung letztlich. Vielleicht ähm, ist, ist, da, ähm, ist da jemand von Ihnen eingearbeitet, eingedacht? könnte diese Frage beantworten? Also Frau, Frau Speter, Herr Gruber, Herr Beck. Also ich weiß nicht, so wie ich die Frage verstehe, lässt sich es auch wieder nicht in der Allgemeinheit beantworten, weil es gibt viele behinderte Menschen, die brauchen überhaupt keine Unterstützung bei der Suche nach Bildungsangeboten und andere brauchen wieder sehr viel Unterstützung. Also es kommt auch darauf an, wie die Menschen leben, wo die Menschen leben, in welcher Form sie sonst Unterstützung im Alltag haben. Deswegen traue ich mich da jetzt nicht, ja, nein, sie werden viel unterstützt, wenig unterstützt darauf zu sagen. Was, glaube ich, wichtig ist, ich glaube, der Herr Beck hat das angesprochen in der Diskussion, ist, dass die allgemeine Erwachsenenbildung dahin geht, dass sie auszeichnet, ob ein Angebot für Menschen mit Behinderungen zugänglich ist. Und wenn ja, für welche Menschen mit Behinderungen oder für welche Behinderungen sozusagen die Barrierefreiheit schon vordergründig ähm, eingerichtet wurde, dann glaube ich, ist es für Teilnehmer und Teilnehmerinnen mit Behinderungen auch einfacher, ähm, weitgehend selbstständig Angebote zu suchen. Weil grundsätzlich meint Barrierefreiheit schon so weit als möglich ähm, die eigenständige Suche nach Angeboten, in dem Fall, ohne Hilfe von außen. Mhm. Dankeschön. Fein. Ähm, ich äh, darf mich nun äh, bei Ihnen bedanken, liebe, äh, liebe Frau Speter, lieber Herr Grober, lieber Herr Beck, äh, dass Sie uns an Ihren Erfahrungen so, so teilhaben äh, haben lassen. Liebe Teilnehmerinnen, wir würden uns freuen, wenn wir ein Feedback zu diesem Web-Talk kriegen. Sie sehen hier den Kurzlink eingeblendet, beziehungsweise hat Karin auch noch in den Chat gepostet, noch einmal direkt zum Klicken. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie, wenn Sie das direkt im Anschluss ausfüllen. Ja, Auch hier, falls das nicht funktioniert, können Sie sich gerne auch per Mail bei, bei Frau Kulmer melden. Ich habe hier noch kurz eingeblendet die verwendeten Bilder, die Lizenzen. Gut. Und äh, ja, zuletzt, also wir, wir werden, äh, wir haben das den web auf, aufgezeichnet und werden daraus dann einen Podcast machen. Und äh, Sie werden den unter erwachsenenbildung.at slash digiprof slash podcast äh, in ja, einigen Wochen wahrscheinlich äh, finden. Ähm, noch einmal vielen Dank an Sie, Frau Speter, Herr Beck und äh, Herr Gruber. Ähm, eines noch, äh, nämlich äh, ich lade Sie gleich jetzt zum nächsten web ein. Der Termin steht noch nicht fest, aber wir werden ihn nun über unsere Kanäle von Erwachsenenbildung.at äh, verbreiten, sobald er feststeht. Äh, das, es wird im Juni auf jeden Fall sein und äh, da wird es darum gehen, wie man mit Online-Portalen äh, bzw. Als, auch als Bildungsanbieter bildungsinteressierte gut erreichen kann also ich würde mich freuen wenn sie da auch äh, wieder teilnehmen äh, ich werde auch diesen web äh, wieder moderieren und äh, ja freue mich sehr dass sie jetzt auch alle bis zum ende dabei geblieben sind ähm, bedanke ihnen auch für ihre rege, bedanke mich auch für ihre rege diskussion äh, im chat ähm, ja vielen dank und ähm, ja wir, bis bald bis zur nächsten veranstaltung